Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. Ja. 13. Etage wieder? Oder? Ja, ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic-Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Hallo Hase. Hallo Maultier. Na, wie geht's? Na, mir geht's gut. Und dir? Auch gut, Maultier. Ich, ich guck ich mal nicht. eben, ob wir überhaupt aufnehmen. Ja, wir nehmen auf. Also ich zumindest. <lacht> ich erinnere da, zitiere gerne einen unserer Folgentitel einmal nur mit Profis, jetzt darf ich das auch mal sagen. Das Wie ich. gefällt dir denn unsere 13. Etage so? <lacht> ja, also aufgeräumt und. Äh ich muss echt sagen, also das Lustige ist, bei mir hängt wirklich hier so ein Poster auf Quermast, warum auch immer. Es liegt einfach daran, dass wir nicht zu unserem pünktlichen Aufnahmetermin ja. erschienen sind, aber dazu werden wir später, glaube ich, noch mehr erzählen. Ne? Hab ich das dazu befürchtet? wollen wir gar nicht so viel in der Folge verraten, sondern äh, wer wissen möchte, warum wir dieses Mal ein bisschen später sind als sonst, der möge bitte durchhalten und ganz am Ende nach dem Abspann meinem Mini-Hörspiel lauschen, weil da erkläre ich das dann. Genau, das ja. war nämlich die Aufgabe damals. Genau. Es ist schon zwei Folgen her, in dem es darum ging, dass Steffen und ich äh, erraten, äh, gucken wollten, ob wir dieselbe Disney-Serie vorstellen, was wir in der Folge auch getan haben. Es war Bonkos, da nur mal ein Hinweis, gucken, gucken, gucken. Ja. Und das ist jetzt das ganze Ding, was wir uns eingebrockt haben. So. Aber wir haben uns ja noch genau. viel mehr eingebrockt, ne? Ja, pass mal auf, und du hast ja deine Wette das letzte Mal schon eingelöst. Ja. Das letzte Mal haben wir dein Hörspiel schon dran gehabt. Mhm. Aber du hast in der letzten Episode auch noch was ganz anderes gestartet. Nämlich eine Aktion gegen einen oder... Mit einem oder für einen oder <lacht> nein, wie auch nein, immer nein. du das sagen möchtest. Die, ri die richtige Präposition ist natürlich äh, gegen. Weißt du, Steffen, was mir eingefallen ist? Gegen ich bin ja, einen anderen Podcast. Gegen einen anderen Podcast. Mir ist eingefallen, ich bin so ein Gewohnheitstier geworden. Äh, ich habe gemerkt, ich kann eigentlich nicht eine Folge beginnen, ohne dass ich nicht mal einen üblichen Spruch gebracht habe, denn die Etage 13 ist, dann, <lacht> ist die Etage zuständig für Filme, eine Wundertüte voller Filmemusik, so, Spiele und sonstigen Sachen. so als denken, natürlich. Ah, ja, aber das ist bei mir so auch ein Blut. Ich glaube, wenn die letzten Folgen anhören, die Folge beginnt immer damit, dass ich immer diesen einen Satz sage. Ich glaube, ich lasse mir <lacht> den ab sofort als Nippel irgendwo hinmachen zum Draufdrücken. Und ich dr liebe es ja, Nippel zu drücken. Ja, oder wir verkaufen damit. Wie wäre <lacht> Mein Gott, auch wenn kein Arsch weiß, worum es geht. Ähm, ja, ähm, du hast ganz recht, aber zurück zu deiner Frage. Ich habe letzte Folge... Ähm, angefangen, eine kleine Sache loszutreten, die bedarf einer kleineren Erläuterung. Und zwar hatten wir ja äh, in den ersten Folgen gedacht, wir laden uns mal Interviewgäste ein. Der Andrang war so stark, dass wir uns nachher überlegt, dass wir uns nachher überlegt haben, äh, die Sache einfach mal selber in die Hand zu nehmen. Und deswegen haben wir uns für einen ähm, Podcast entschieden, der in meiner Nähe sitzt, nämlich hier im beschaulichen Trostdorf, wo der Zauberer Gargamel herkommt. Ähm, und äh, hier ist es jetzt auf jeden Fall so dass äh, die Wochennotizen äh, hier vor Ort gerne mal aufgenommen haben. Und in der letzten Folge haben wir eigentlich euch kurz vorgestellt, was wir vorhaben. Ich resümiere das mal ganz schnell. Wir hatten nämlich vorgehabt, denen eine Pizza hinzuliefern mit der Botschaft ich intoniere jetzt. Lieber Pizzabote, könnt ihr diesen Zettel bei dem Empfänger der Pizza vorlesen oder als Zettel dabei legen? Doppelpunkt. Und hier kommt die Nachricht. Hallo, ihr Wochennotizen, Tim und Nick. Dass ihr nicht bei uns wart, fanden wir ja nicht schick. Um euch für uns, begeistern, um, um, um euch für uns zu begeistern, schicken wir euch statt Hashtag HalbesEi diese Spezialpizza. Viele Größe von A.H. aus der Etage 13. Bei dem Text äh, galoppiere ich heute noch. Das ist das <lacht> Also, ich habe über Lieferheld äh, den beiden eine Rigatoni Alforno und ich glaube, irgendeine spezielle Pizza bestellt mit dieser Botschaft. Jetzt erkläre ich euch mal ganz kurz, wie der Tag abgelaufen ist an dem Aufnahmetag. <lacht> äh, also, schon ein, ein Tag davor habe ich ja die Pizza bestellt und was hat der Basti natürlich gemacht? Die falsche Uhrzeit den falschen Tag angegeben. Die Pizza sollte um 23 Uhr am Vortag kommen bei mir nach Hause. Ich gucke schnell mein Bestellding. Ich rufe an bei Pizza Max in dem Fall und dann geht der Typ auch ran so, ja, hey, was los? Ich so, ich habe eine Pizza bestellt, die will ich als Geschenk liefern, an eine bestimmte Adresse. Ja, ja, habe ich gelesen, <lacht> voller Scheiß. Ich so, ja, ja, genau, voller Scheiß. Äh, könnt ihr diesen Zettel beilegen und die Pizza ist eigentlich für den nächsten Tag um? Ich glaube, ich habe ungefähr auf 17.30 Uhr terminiert. Könnt ihr bitte die dann da hinschicken? Und er so, ja, ja, kein Problem, machen wir. Das klang für mich so, als hätte der Pizzabote auch gesagt, ja, ich lege auch den Zettel dabei. Nächster Tag. Am nächsten Tag haben Steffen und ich uns auf jeden Fall überlegt, dieses Hashtag zu bespielen. Äh, das werde ich gleich nochmal extra machen, aber ich erkläre euch mal, was in der Zeit passiert ist. Ich sitze also auf der Arbeit, krieg einen Anruf vom Typ, der einfach so im Telefon sagt, ja, ich spiele es vor der Tür. Äh, ich so, ja, okay. Ja gut, dann äh, bringen Sie die Pizza doch einfach dahin. Das klang für mich so, als gäbe es da kein Problem. Stellen Sie doch einfach bei demjenigen von dem Podcast in Wochennotizen bei der Wohnung, wo die das machen. Und er so, ja, okay. So, Gehen zwei, drei Minuten verloren, ruft mich wieder einer an, ich weiß nicht, ob das dieselbe Nummer war, ein Typ, der schreibt mir original ins Mikrofon, ich stehe jetzt vor der Tür, ich stehe jetzt vor der Tür, ich stehe jetzt vor der Tür, ich stehe vor der, der Tür, und ich so, okay, alles gut, alles, ja, Entschuldigung, es muss jetzt gerade so sein, weil ich genauso <lacht> durchs Telefon angebrüllt worden bin, und äh, und ich sag so, ja, okay, ist der Typ nicht da? Ja, äh, Keller liegt auf, dann legt der Typ auf, und ich so, was ist jetzt schon, Kommt ein dritter Anruf. Ja, der dritte Anruf ist so, der ja, steht wieder ruhig. Ich, sage, ich rede mit einem Schizophren, derselbe Typ vielleicht und sagt, ja, ich stehe jetzt gerade hier vor der Tür. Was was soll ich mit der Pizza machen? Ich sag so, ja, das war ja als Geschenk gedacht. Könnte die Pizza einfach, ist ja nicht da? Ja, ich klingel die ganze Zeit, aber da geht keiner ran. Und ich so, ja gut, okay, dann leg, dann leg den, legen Sie doch bitte die Pizza einfach vor die Tür. Ja, okay. Und ich frage so, haben Sie den Zettel auch dabei gelegt? Welchen Zettel? Ich so, nein! <lacht> Und dann sage ich, da war, da war eine Botschaft mit in der Bestellung. Ach das, ja das haben wir nicht gemacht, das fanden wir blöd. <lacht> nicht so, was? Das habe ich extra noch reingeschrieben mit dem Hinweis. Hm. Oh, also hatten <lacht> Steffen und ich im Laufe unserer Twitter-Konversation, die wir auf halbes Ei angetriggert haben, auch ein kleines Problem, was ich ummünzen muss. Da zu dem Zweck habe ich mir jetzt nochmal das Hashtag rausgekramt, also ihr könnt euch das alles auf Hashtag halbes Ei noch mal durchlesen und wir haben uns zu Anfang gedacht, Steffen und ich schreiben uns gegenseitig so, hey, hättest du nicht morgen Bock, 16 Uhr auf ein halbes Ei? Und schreibt der Steffen mir zurück, ja, vielleicht dann wär's super, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. <lacht> äh, und dann habe ich auch mehr gesagt, viel, bitte, ja. Ja, ja. statt einem halben Ei habe ich dann gesagt, könnten wir doch besser eine Pizza Salami und Rigatoni Alforno bestellen. Ne? Das war dann die Pizza, die ich auch bestellt habe. Ähm, und dann fing das langsam an so rüber zu kippen, wo ich diese Anrufe bekommen habe und ich ihn gefragt habe, Steffen, <lacht> Steffen, ist was bei dir angekommen? Und Steffen darauf zu mir sagt, nee, mir dünkt, das halbes Ei wird langsam kalt. Hm. Und dann haben wir angefangen, es ein bisschen zu inszenieren, zu sagen, ja komm, wir starten eine Eiersuche. Ja, und dann haben wir gedacht, komm, wir, wir switchen das einfach um und sagen, wir spenden die Bestellung, weil ich mittlerweile dreimal angeschrien und angerufen worden bin von den Pizzaboten und mein Selbstbewusstsein <lacht> im Keller war. Und, äh, haben uns dann zum Schluss einfach überlegt, okay, wir tun so, als würden wir das einfach der Wochennotiz, der Wochennotiz spenden. Und, ähm, haben dann hab ich dann zum Schluss geschrieben, äh F Wochennotizen, wenn sie angekommen ist, könnt ihr euch ja mal bei uns melden, liebe mhm. Wochennotizen. Und ähm, ich habe mir daraufhin auch die Folge angehört. Wir kommen also auch in einer Folge vor, die wir jetzt in diesem unter dem Podcast hier auch mal kurz verlinken werden auf jeden Fall, wenn wir dran denken. Ähm, <lacht> da werden wir auch drin besprochen, die meinten so, ja, da lag einfach so eine halbe so eine Pizza auf dem Ding, so dann haben sie sich ein bisschen drüber lustig gemacht, meinten aber auch, wir wären so ein bisschen patzig im Ton gewesen bei unserer Nachricht und äh, ich habe mir gedacht so Stimmt. Das waren wir <lacht> auf jeden Fall. Aber es hat funktioniert. Wir müssen jetzt nur noch ein Datum finden, wo die Wochennotizen hier ins beschauliche Trostdorf-West kommen. Da, wo die guten Leute wohnen. <lacht> und ähm, der Steffen und ich müssen uns halt überlegen, was wir mit den beiden machen. Deswegen haben wir noch keinen Termin angesetzt. Aber vielleicht wird es nächste Folge oder übernächste Folge. Wir haben auf jeden Fall unseren ersten Interviewgast. Ist das nicht ein Applaus wert? Ja, doch, ja. Und das auch nur für eine Pizza für, ich glaube, ich habe 13 Euro ausgegeben. Ja, das nenne ich doch mal Investition. <lacht> ja. Das nenne ich echt Investition. Also die Aktion bis auf so zwei, drei Sachen. Ich stehe vor der Tür. Äh, ein voller Erfolg. Ja. <lacht> ja, und dann ich ja einer, dann nehme ich sowas dann immer schnell zu Herzen und äh, ja. äh, ja. zweifelt dann auch schon mal zwischendrin und denkt so, ob das alles gut geht. Und jetzt das ist richtig ah, korrekt. Ja, das gut. ist korrekt. Aber wir sind ja nicht in Teufelsküche gekommen. Richtig. Was heißt denn Teufelsküche auf Englisch? Machen wir mal einen kleinen Test. Äh, ich glaube Hell's Kitchen. Aha. Ja. Und steht wer im ist Reiseführer denn? für Amerika immer ganz oben auf der Liste. Genau. Und wer ist in Hell's Kitchen unterwegs? Wer ist denn so der Beschützer vom Hell's Kitchen? Hast du da eine Ahnung? Batman. Batman. <lacht> <lacht> So, ab, Warum bist du eigentlich nicht so Lehrer fort. geworden mit dieser Herangehensweise, habe ich mir gerade so überlegt. Fort, äh, <lacht> bin ich raus. <lacht> ja, ab also möchte ich nicht mehr mitmachen. Nein, es ist natürlich der spitzhörnige Freund der Derteffel. Der Derteffel. Der der der der Und der läuft gerade sehr erfolgreich. Zumindest ja. bei mir. <lacht> Verstehe. Nur auf deinem Gerät. Das haben die extra nur bei dir geschaltet. Nein, nein, nein. Aber zumindest, also ich, ich gucke die Serie gerade sehr sehr äh, interessiert auf ja. Netflix. Hast du da Natürlich. auch schon mal reingeguckt, was? Ja, ich habe da mir die ersten zwei Folgen angeschaut und muss sagen, ich habe so ein bisschen das Interesse verloren. Schade. Ja, ich weiß aber nicht warum. Du hast jetzt einen Pitch, das äh, kannst jetzt einen Pitch machen, <lacht> indem du mich davon überzeugst, weiter Also, äh, die Serie oder die erste Staffel handelt im Grunde wirklich davon, wie wird er zu Daredevil. Okay. Überhaupt, ja. Also er mhm. rennt da ja so rum mit einem äh, noch nicht näher definierten Kostüm. Das ist mehr so ein äh, Trainingsanzug, ein Schwarzer und eine schwarze Maske und halt so ein mhm. paar Protektoren dran. Und ähm, der Teufelsbezug kommt erst so, ja doch relativ gegen Ende der ersten Staffel, also im hinteren Drittel, sagen wir mal so, mhm. äh, dazu. Ähm, aber dennoch äh, habe ich das Gefühl, also die Serie, die hat so ein paar Strecken drin. Ich kann nicht verstehen, wenn du sagst, die ersten beiden Folgen so, naja. Aber äh, ich muss sagen, sie schaffen es, äh, sich einerseits Zeit zu lassen, und um die, äh, die Figuren einzuführen, andererseits eine unheimliche Spannung aufzubauen. Okay. Was ist denn, also du hast gerade schon gesagt, das Grundthema ist, äh, wie jetzt zu so, also das heißt also für mich auch, ich meine, es ist jetzt kein Spoiler, wenn du schon sagst, mhm. die erste Staffel sagt, wie jetzt. So, der Devil wird, zieht ja auch erst am Ende der Staffel überhaupt das Kostüm an. Mhm. Okay, gut. Ähm, Gibt es denn dann schon irgendeinen großen Gegner? Ich meine, mir wird direkt einer einfallen, aber sag du's mir. Ja, äh, ich sag mal so ungefähr nach der Hälfte, oder? War das die Hälfte oder war es ein bisschen eher? Wird dann so langsam Wilson Fisk eingeführt. Mhm. Phänomenal gespielt von okay. äh, Sag mir den Namen des Schauspielers, ich weiß es gerade nicht. Von dem Typen, der Wilson Fisk spielt. Ja. <lacht> ich müsste nachgucken, ich Nein, weiß es gerade auch ist, nicht auswendig. das ist ein relativ bekannter Schauspieler, der ja. auch schon äh, damals in Full Metal Jacket, meine ich war ne? Ja, hat. Der, hat er den, hat er den äh, Sergeant gespielt? Richtig, ja. Nein, der Sarge ist zurück ja, gut, ich meine, seitdem hat er natürlich noch in vielen anderen Produktionen mitgespielt. Man in Black Aber ist Beispiel. der Sarge? <lacht> ist doch scheißegal. Das ist wie in einer Band. Von der Band willst du auch nur den besten Hit hören. Ja, sonst spielen die doch nichts. Die spielen nur Egal. den einen Song. So, pass auf. <lacht> Jedenfalls ja. wird der so dargestellt. Also normalerweise, gut bei, bei uns comic ist es ja oft so, oder war es bis vor ein paar Jahren noch so, hast gut... Und heißt der Vincent De Donofrio? Richtig. Danke. Genau. Äh, du hast du hast äh, gut und du hast böse. Ja. Das war, wurde ja äh, auch durch Marvel damals und äh, auch bei DC so ein bisschen über den Haufen geworfen mit ja. diversen Geschichten. Und äh, Civil War zum Beispiel auf Marvel-Seite, bei DC ein bisschen eher mit äh, Identity Crisis zum Beispiel. Jetzt wird's nerdig, mein Freund. Jetzt ja, Entschuldigung, wird's nerdig. Entschuldigung, wir wollen ja nicht so über Comics. Und äh, sie schaffen es hier, den Wilson Fisk glaubwürdig rüberzubringen. Also sein okay. Handeln so darzustellen, dass man weiß, okay, er ist halt ein Drecksack, er geht über Leichen, mhm. aber man kann sein Handeln nachvollziehen. Was ist denn sein Ziel überhaupt? Das ist noch nicht so ganz klar. Okay. Das also also ist unbesich, wenn man jetzt unbesich. so nach den Comics geht, dann wird es das sein, die die die, die, die Unterwelt so zu so kontrollieren. Okay. Aber, äh, ja klar, er baut da auch gewisse Connections auf zu anderen Gangsterbossen und so weiter und so fort. Von daher, das passt schon. Ja, Aber ähm, er scheint so ein bisschen das Ziel zu haben, äh, in, dem, in, in dem Irrglauben, dass er da was Gutes tut, seinem, ja. also se seiner Nachbarschaft, also dem Hell's Kitchen, dann so zu handeln, wie er handelt. Hast du jetzt eigentlich schon die Grundidee erklärt, dass er Anwalt ist und nachts irgendwas nee, anderes macht? Das mache ich ja, <lacht> <Das wird> gar <grad lacht> so nicht. ist mir gerade nur so eingefallen. Ich denke, wir reden die ganze Zeit drüber, hat er mal erzählt, worum es überhaupt geht? Also es geht. Natürlich ist die Hauptrolle nicht dieser Wilson Fisk, sondern Matt Murdock. Ja. Matt Murdock ja. ist ein, ein, wie du schon gesagt hast, ein Anwalt, der blind ist. Und mhm. ähm, der mehr oder weniger ein Anwalt der Stufe ist, ich mache lieber Pro Bono-Fälle als irgendwie irgendwelchen Geldsäcken. Geld, irgendwelche Geldsäcke, irgendwelche Firmen zu verteidigen und so weiter und so fort. Fälle ja. für YouTube? Pro Bono? <lacht> Badebooms. Okay. Was ist Pro Bono? Oh ich weiß gerade echt nicht. Oh Gott, oh je, <lacht> Pro Bono sind Fälle, die du unentgeltlich abwickelst. Was? Wer macht so ohne Geld? Ja. Also es ist so ein... Äh, Respekt. Wie sagt man denn? Ein, ein, ein, ein, ein Anwalt, der halt wirklich äh, für das Gute kämpfen möchte. Auch... Im also als Anwalt und später als auch eine Nacht, ja, egal. Ja, genau, als als, als Nachteule. Ja. Ja. Äh, tatsächlich verfolgen beide Männer, die sich da gegenüberstehen, also Daredevil und Wilson Fisk, äh, dasselbe Ziel. Nämlich äh, Hell's Kitchen voranzubringen. Ja, okay. Nachbarschaft voranzubringen. Das Bekannte ist wirklich dabei, dass die Serie tatsächlich im Marvel-Universum, ein Marvel-Film-Universum spielt. Mhm. Am Anfang werden äh, wird, werden die ähm, ne, diese Geschichten aus, aus Avengers, also dieser, dieser Angriff der der äh, äh, der Aliens wie hießen sie gleich. Die ich Sch Schitaura. Nennen wir sie doch eher die Chitauri. Genau. Und, äh, die diese das das wird erwähnt so ein bisschen teilweise, aber äh, es findet nie so richtig vollen Einfluss. Also das heißt wird immer so am Rande erwähnt. Okay. So, dass man gerade so mitbekommt, ja, okay, die, die, die Serie spielt im gleichen Universum, aber sie spielt eher so am Rande, so für sich in, ihrer, in ihrem eigenen Kosmos. Mhm. Ja, das finde ich wiederum ganz gut. Also man kann die Serie gucken, ohne dass man die Filme gesehen hat oder die anderen Serien gesehen hat. Die spielt für sich so mehr oder weniger allein. Warum Bislang. soll ich mir diese Serie jetzt eigentlich weiter antun, habe ich mich gerade gefragt. Also du hast mir jetzt viel drumherum erzählt, du hast mir erzählt, wer Matt Murdoch ist. Was ist das Coole an dieser Serie? Matt <lacht> Super Pitch. Ich hoffe, der Devil kommt nicht nach Offenbach. oh Mann, ey. Warum sollst du dir diese Serie angucken? Weil ist hier Sache ganz einfach. Jetzt hast du mich vollends überzeugt. Hast recht. Jetzt gehe ich erstmal auf Netflix während dieser Aufnahme Nein, und gucke also, die gerade zweite Staffel, ich, ich, zweite ich, ich Folge muss, weiter. Muss sagen, ich muss echt sagen, wenn du noch ein paar Folgen weiter guckst mhm. und du äh, dann spätestens, wenn Wilchen Fisk auftaucht, mhm. dann wirst du geflecht von der Serie. Und die spielt halt auch äh, mit ein paar Flashbacks so, dass auch das, der Hintergrund erklärt wird von Matt Murdock und von Wilchen Fisk. Und das genau. ist super umgesetzt. Also, in der ersten Folge, das von meinem Erlebnisbericht, kann ich sagen, dass äh, ich gesehen habe, wie er halt ne, diesen Unfall hatte mit den mhm. Chemikalien und sonst was, dass, ihm des, dass er das. Hast du überhaupt mal, wenn er blind ist? Ja, hab ich. Okay, super. Ähm. <lacht> Gutes Zuhören. Ding. Zuhören. Ähm, ich habe äh, also er ist blind geworden. Das war an manchen Stellen schon so ein bisschen klischeemäßig, wo ich gedacht habe, ja, okay. Ja gut, ich meine, das ist ja aber auch die Geschichte, die man von Daredevil eigentlich schon kennt. sollte. Natürlich kennt man die auch so aus, selbst wenn man die nicht kennt, Habe ich gedacht so, ja, es wird dann schon ein bisschen pathetisch, aber sag mal so, wenn man es runterbreche, ich meine, Batman ist ja auch nicht anders. Bei Batman ist es ja so, da ist ein Kind in der Gasse, die Eltern werden erschossen, schlimmes Verbrechen, natürlich so, aber das Kind ist einfach, hat einfach einen Deutsch und fängt sich an, kämen anzuziehen und für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Also natürlich muss man, finde ich, ein paar Abstriche machen, weil Superhelden sind, das sage gerade ich jetzt in die Richtung. Genau. Ähm, aber ich gebe dir recht, ich werde mir jetzt versuchen, es mir noch mal anzutun. Ich weiß auch nicht, was mich so ein bisschen gelangweilt hat. Also ich war ein bisschen gelangweilt zwischendurch. Die, ähm, ja, gut. Ich, weiß ich also, nicht. also, die, die Serie lässt sich halt ein bisschen Zeit, das, das stimmt tatsächlich. Also die, ja. die, die, die lässt sich absichtlich so ein paar, paar Längen drin. Mhm. Einfach um ein bisschen runterzukommen. Mhm. Und dann passiert aber auch wieder relativ schnell mal was, wo du jetzt nicht so wirklich mitrechnest. Okay. Also ich meine, Geduld habe ich ja eigentlich, ich habe mein, ich habe auch Lost ausgehalten mhm. und ich meine, für was für ein Ergebnis? Für was für ein Ergebnis? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich meine, bei Lost war ich so sauer, dass ich fast angefangen hätte mir eine kleine Armee aufzubauen <lacht> mit äh, weiß ich nicht, mit 500 Gold, 800 Essen äh, und was weiß ich, Erzwolle, sonst was. Naja, das bringt mich auch schon direkt zum nächsten Thema, Steffen. Okay. Fällt mir gerade auch wieder so ein. Also zu Dead Devil würde ich jetzt abschließend von meiner Seite aus sagen, okay, du hast mich überzeugt mit deinem sehr laudigen Pitch. Das ist mir nochmal angucken. Ich angucke. kann was nicht und das weißt du auch. Ich, ich weiß, deswegen mache ich es so also gerne mit dir. Wir lernen das mhm. noch. Wir machen ab nächste Woche die Pitch-Schule mit Pitch-Steffen. Oh, ja, ja, ja. Die alte Pitch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das wird nicht besser basteln. Lass es. Ja, und zwar äh, ist es auch nur ganz kurz von mir angeteasert. Ähm, ich habe nämlich wieder angefangen, Age of Empires zu spielen. Ja. Seid froh. Äh, ich hätte jetzt auch noch ein anderes Spiel im Kopf gehabt. Ich, ich bin gerade wieder so Tower-Defense-mäßig. Tower-Defense, ich erkläre ganz kurz. Ähm, es ist nicht so wie bei üblichen Spielen, wo du einen Helden spielst und rumläufst und Leuten auf dem Kopf haust. Ähm, sondern das ist eher so, äh, dass du versuchst, deine Verteidigungsanlagen aufzubauen und, äh, Leute ein bisschen abzuschließen. Denn ich spiele im End süchtigerweise Kingdom Rush. Ja, jetzt hört auf zu boon. Ich weiß, das ist eines dieser Suchtspiele, Spiele, für die man sehr viel Geld hinblättern muss. Ich weiß es. Aber, bis auf, dass ich das Spiel gekauft habe, habe ich sonst keine In-Game-Items benutzt, ne? So, das muss man jetzt zu meiner Kredibilität wieder sagen. Und außerdem habe ich gestern Disney Monopoly gewonnen. So, das machen wir mal einer nach. In einer Woche. Mann, Mann, Mann. Was für eine erfolgreiche Woche bei mir, oder Steffen? Ja, Aber egal. Mann. wir waren du bei hast du Disney Monopoly gewonnen. Äh, ich war äh, von meiner Freundin die Schwester davon. Ach, kompliziert. Ich war einfach Monopoly spielen. Und zwar die Disney-Version ohne dich. Okay, ich gebe es zu. Ich habe Disney Monopoly ohne, ohne dich gespielt. Es tut mir, es tut mir leid. So was. Okay, wir kommen zurück zu Age of Empires, damit wir vom Thema wieder ablenken können. Nein, ähm, ich möchte euch allen nur empfehlen, wieder Age of Empires zu spielen. Ich habe mit Leuten gesprochen. Viele Leute sind ja begeistert von Age of Empires 2. Age of Empires 2 äh, war für mich auch eines der tragenden Spiele, die so bei LANs und sowas gerne mal gespielt worden sind. Vor allem die Soundkulisse, die da aufgebracht worden ist, wie Prosthegma, Volume, wenn man die Leute angeklickt hat, die das dann immer so von sich gegeben haben, dieser Fantasiesprache. Es, es war einfach göttlich. Einfaches Prinzip, ich baue mir eine Wirtschaft auf, um mir eine Armee aufzubauen und dann mache ich alle platt. Das funktioniert für mich sehr, sehr gut, denn ich bin sehr, sehr langsam. Die Hektik fängt für mich vor allem an, wenn in diesen Missionen, die ich bei Age of Empires 3 habe, wo es mit Zeit drin steht, nicht zu so denken. Boah, ich muss schon in einer halben Stunde, muss ich das und das, ne? ungefähr, du musst dir vorstellen, sie geben, sie, ich muss in einer halben Stunde eigentlich nur ein Schaf von A nach B bringen, aber ich bin so der Typ, oh ja, da ist ja noch eine Lebenswürdigkeit, dann gehe ich mit dem Schaf dahin, gucke ich mir mit dem Schaf noch das an und so schnell ist eine halbe Stunde rum. Und ungefähr ist das bei mir mit Age of Empires, es ist zwar Echtzeitstrategie, es ist nicht zu anstrengend. Mhm. Und ich kann auch nur Age of Empires 3 empfehlen. Viele sagen, ach, das ist nicht mehr so gut. Aber es sind einige Features dabei, die interessant sind. Zum Beispiel hat man immer eine Heimatstadt, bei der man sich Sachen schicken lassen kann. Also Münzen, Nahrung, Armee, Soldaten, etwas anderes. Und äh, vor allem die Völker sind sehr, sehr unterschiedlich. Es spielt mhm. alles so vor dem Bürgerkrieg, vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Hat viel mit Indianern, Wilden Westen und sowas zu tun. Und äh, ist überhaupt nicht so mythologisch wie Age of Mythology. Ähm, darum Müsste ich jetzt meine Lanze brechen für Age of Empires 3? Spielen. Absolute Spieleempfehlung. So. Okay. Das wollte ja, mal ich mal. Ja, ich komme ja heute auch noch zu einer. Aber du dazu kommst du noch zu einer. Das stimmt. Es geht auch in die ähnliche Richtung, muss man sagen. Du bist so kriegerig, ne? Ja. Aber du hast ja auch was auf Netflix geguckt. Ja. <lacht> dazu ist dir jetzt nichts eingefallen zu dem Titel, oder? <lacht> Nein. Weißt du, was unser Problem ist? Wo ich unsere, äh, unser Ablauf, ja, wir haben ein Ablaufpaar, meine Herrschaften. Also Entschuldigung. Ähm, als ich unseren Ablaufplan gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass <lacht> alle Serien, die wir besprechen, glaube ich, immer ein kleines Netflix dahinter stehen haben. Und ich muss und? mal zugeben, vielleicht sollten wir uns einfach mal von, von Netflix promoten lassen. Vielleicht werden wir auch bald so ein Netflix-Podcast. Weißt du, mit so einem... Dann kriegen wir auch so einen coolen Trailer, wie die immer... Und diese Werbung von Netflix... Tut mir leid, ich muss jetzt... Ich, ich werde jetzt ein bisschen halten. wir sind nicht bezahlt von Netflix, aber tut mir leid. Ich finde die Werbestrategie von Netflix finde ich cool. Ich finde diese Werbung... Kennst du Orange is the New Black? Äh, dieser Frau Gefängnis. Gesehen, ne? Hast du euch nicht gesehen? Ne? Super Gefängnissendung und die Plakate oder zu Better Call Saul die Plakate. Mhm. Die Außenwerbung davon. Einfach fantastisch. Und wenn ihr es jetzt wollt, könnt ihr euch jetzt hier einen Werbeplatz buchen, liebes Netflix-Team. Ja, <lacht> Steffen, hör auf, mich schlag! Ist ja gut, ich mache ja jetzt normal weiter. Nein. Also wir haben Netflix nur viel drin, weil, ich muss ganz ehrlich zugeben, also jetzt auch meine persönliche Meinung, ähm, ich habe Netflix gerne, weil die haben auch einen, einen Riecher für gute Serien. Mhm. Muss ich echt sagen. Aber ich habe jetzt was Lustiges rausgesucht. Ich habe ja letzte Woche davon gesprochen, dass äh, wir beide Monat, sehr große. Glaub ich. Bitte? Ich glaube, das genau. Nein, gestern. So. <lacht> wir podcasten ja immer alle Sachen schon in einem Monat Ach, durch ich. für die nächsten 15 Psst. Jahre. <lacht> ähm, <lacht> wir haben ja letzte Folge haben wir davon gesprochen, dass äh, wir beide ja so sehr auf äh, Modern Family stehen. Ich muss ja. mich die ganze Zeit von abhalten, Modern Talking zu sagen. Modern Family. und äh, <lacht> Ich wusste es, ich habe es genau dasselbe im Kopf gehabt, ist das Schlimme. <lacht> ähm, und ich hatte letzte Woche, glaub, letzten Monat, <lacht> habe ich es, glaube ich, angekündigt, dass ähm, ich äh, immer auf der Suche bin nach ähm, Sitcoms, die in eine ähnliche Richtung gehen oder die vielleicht auch genauso gut sind, weil Modern <lacht> Family ist schon ganz weit oben. <lacht> und dazu gehört für mich auch Grace and Frankie. Grace okay. and Frankie ist ein... Ganz einfaches Ding. Es geht nämlich darum, äh, wir betrachten im Endeffekt im Moment ein Ehepaar oder gesagt zwei Ehepaar. Das sind nämlich einmal Grace mit äh, Saul, nee. nee, Frankie mit Saul und Grace mit Robert. So rum war es, so. glaube ich, ungefähr. Ich dachte, will und Grace. Na, das war was anderes. <lacht> und die sind halt miteinander alle zusammen und jetzt kommt's das ist die erste Folge, die ich jetzt ein bisschen nacherzähle, also es ist, muss ich, direkt, also ich meine eigentlich keinen Spoiler vorweg, weil das die Grundlage der Serie ist. Aha. Die sitzen dann so zusammen, Ne, man denkt sich so, ja, da trifft sich halt zwei alte, ältere Ehepärchen, da also sind auch weit über, ich glaube, 60 beide äh, Pärchen, äh, treffen sich einfach im Restaurant, wollen ein bisschen gemütlich essen, dann sagt einer von den beiden, ja, ähm, du, euch beiden Frauen, müssen wir jetzt ein bisschen was erzählen. Ich so, ja, okay, ihr wollt euch bestimmt davon erzählen, dass wir jetzt da und da hingehen. Und dann sagt einer, Nein, wir, also die beiden Männer, nämlich Robert und Saul, sind schwul und schon seit ungefähr 20 Jahren miteinander zusammen. 20 Jahre. Okay. Die Reaktion entfällt entsprechend aus: Eine der Frauen fängt an, mit Essen zu werfen, und die andere ist einfach nur total konsterniert. Kon konstatiert. Konsterniert. Konstatiert. Ich such, suche das Fremdfortsetzer ein. Ähm, ähm, was ist so toll? Überwältigt. Schönes Fremdwort. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Und zwar konnte man diese, konnte man diese Sendung auch äh, direkt äh, natürlich wie immer auf Netflix äh, fast alle Folgen direkt zusammen gucken. Ich glaube, bei, nur bei Better Call Saul war es in letzter Zeit ja anders. Mhm. Da waren aber direkt alle Folgen da. Und ähm, was ist das Witzige an der Serie? Es geht im Endeffekt darum, wir betrachten jetzt dieses schwule Ehepärchen und wir betrachten auch die beiden Mädels, wie die sozusagen ihren Alltag so ein bisschen stemmen. Denn die beiden Mädels gehen in das Strandhaus, was sich alle zusammen sozusagen geholt haben, und wohnen da, um vor ihren beiden Ehemännern zu flüchten. Und die mhm. beiden sind es ja unter Unterschiedlich. Äh, Frankie ist so die Öko-Tante, die auch gern mal äh, wie kann ich das am besten bezeichnen? Vaginal Viagra äh, selbst, selbst herstellt mit so Aha. einem Kerl. Die kochen das irgendwie so. Ich habe das jetzt mal so zusammengefasst. Ich weiß Es ist irgendeine so Baumwurzel. Wenn man sich die da unten hinschmiert, dann geht wohl die Katze ab. Und auf der anderen Seite ist da Grace. Und Grace ist eher so die betuchtere, nicht so gefühlsbetonte, eher so ein bisschen die Ex-Geschäftsfrau, äh, die jetzt aber auch nicht mehr arbeiten geht und äh, ist schon vermisst, dass da einfach kein Mann mehr ist. Äh, Frankie vermisst ihren Mann sehr. Das merkt man so, rum, dass die beiden immer noch miteinander telefonieren. Es geht im Endeffekt darum, wie die in 13 Folgen es schaffen, das hinter sich zu bringen. Mhm. Es ist eine ruhige Comedy. Und, äh, aber es ist eine, die von diesen zwischenmenschlichen Sachen lebt. Hat immer wieder Höhen, hat immer wieder Tiefen. Ähm, es gibt da zum Beispiel, äh, ich glaube, die eine Folge ist, Frankie unterrichtet, glaube ich, Knackis bei sich, Kunst. Und einer der, ähm, Knackis geht dann in die Küche und da sitzt dann Grace. Und die ist natürlich so, ah, oh, ein Knast, die, sonst was, ne? Und im nächsten Moment bespringen die beiden sich einfach. So mhm. dieses typische, damit hätte man gar nicht gerechnet. Mhm. Und, ähm, solche Gegensätze, die ziehen sich die ganze Zeit durch die Sendung. Finde ich super lustig nicht so Also wenn wir es jetzt mit Modern Family-Bewertungsmaßstab rechnen, natürlich nicht ganz so lustig wie Modern Family, weil Modern Family ist schnell und immer wieder krass, krass. Hier ist es eher so, es ist auch, glaube ich, immer nur 30 bis 40 Minuten, wenn ich richtig im Kopf habe. Also auch eher so Sitcom-Länge. Kann man sich richtig gut angucken, kann ich jedem nur empfehlen. Und bevor jemand denkt, es ist nur was für Frauen, nee, ist auch was für Männer dabei. Wer sowas gerne angucken will, ich glaube, vor ich natürlich eher was für Frauen. Und ja. Jane Fonda spielt mit. In ihrer üblichen Rolle. Jane Fonda spielt ja immer das blonde Biest, glaube ich. Mhm. Mhm. Mhm. So sieht ein Pitch aus für eine Serie. Boom! Na, mal gucken. Oh, Gesundheit. Mal kurz also, Steffen, tu es dir an. Ich tue mir auch, wenn du dir, wenn ich mir Daredevil angucke, dann guckst du die Grace and Frankie. an ja, In der ja. nächsten Folge machen wir ein Recap davon. Ja, machen wir. Okay. Versprochen? Wenn ich dran denke, versprochen. Ja. Nee, ich gucke mir jetzt auch extra Daredevil an. ja. Und. Das wünsche ich mir ganz doll. Ja. Was wünschst du dir nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Dann hörst du dir doch jetzt an. Achso, äh, wünschen. Scheiße. ich. Alter, bin das raus. war jetzt so gut gebaut. Das war so gut gebaut. Wünschen, ja, dann hörst du ja, dir doch jetzt an. Die Wunschnews, da kommt er schon. Ha. Die Wunschnews des Mondes. Präsentiert von ihren Gastgebern Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Ich wünsche mir. Winterfell. Also Steffen, das ist eine Nachrichtensendung, bitte stell dich vor. Das ist so, ja, peinlich. ja Mein Name ist äh, Steffen Liebschner aus Offenbach. Und, mein, äh, Na <lacht> <lacht> mein Name ist Bastian Richelzagen, ich fliege heute mit dem Herzblatt-Hubschrauber nach Hause. <lacht> <lacht> das ist, das wird, Alter, das ist ja, seriös gleich neu. Okay. Ja. Ich wünsche mir Winterfell das im Winter wohlig warm sprießt und im Sommer, wer schreibt denn diesen Text, und im Sommer bei den ersten Anzeichen von Höllentemperaturen sofort ausfällt. Äh, wir wünschen uns, dass noch mehr Länder aus der EU austreten wollten. Aus politischer Korrektheit soll ich von meinem Kollegen Steffen sagen, vielleicht auch eher aus dem Euro anstatt der EU. Das würde aber jetzt den ganzen Witz kaputt nee, machen. Nee, nee. Deswegen lese ich ihn nochmal vor. Das hast du falsch verstanden. Hast schon so. Mach weiter. Wir wünschen uns, <lacht> wünschen uns, dass noch mehr Länder aus der EU austreten, austreten wollen. Für weitere lustige Twitter-Hashtags. Für Vereinigtes Königreich, Hashtag Wexit. Für Finnland, Hashtag Fixit. Für Spanien, Hashtag Sexit. Steffen. Wir wünschen uns, dass endlich eine Wurst namens Fleischpeitsche gibt, damit man bei dem Wort nicht immer an andere Den Dinge denken <lacht> und kichern muss. Entschuldigung. <lacht> dass mir jemand hinter dem Sinn, hinter der Textzeile des folgenden Exzerps aus einem Song von Blümchen bitte entziffern könnte. So wie Moran von Blümchen endlich mal jemand erklärt. Das kommt davor, ich kann mich gar nicht erinnern. Wir, <lacht> wünschen, wir wünschen uns, dass endlich mal wieder jemand das Anstel kauft. Wir wünschen, uns, dass, äh, wir wünschen uns, dass es die erste Diplomarbeit zum Thema die Geschichte des Twerking geben wird. Und jetzt twerken wir alle. Twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk. Und das waren so ziemlich die schlechtesten Wunschnews, die es jemals gab. Deswegen schnell weg damit. Die Wunschnews des Monats. Präsentiert von ihren Gastgebern Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Dafür stehen wir mit unserem Namen. <lacht> ja, ja, ja. Also Entschuldigung, gut geschrieben waren sie. Die Ausführung war mangelhaft. <lacht> <lacht> naja, naja. <lacht> ah, ja, ja. Gut. De Basti hat übrigens auf, mal, mal ein bisschen Cross-Promotion auf einem ja? ganz anderen okay. äh, Wege ja. äh, seinen Zweiten Teil eines Besuches in einer Großstadt. Nee, ich zu war öffentlich. in Offenbach. Ja, nee, ja, du warst zwar <lacht> in Offenbach, aber du hast ja auch Frankfurt besucht. <lacht> Der lag jetzt zu nah. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, also wer wissen will, wie diese ganze Deppensendung hier mit uns beiden zustande gekommen ist, in der Richtig. gern mal der Ton entweder zischelt, übersteuert ist oder wir unsere Texte vor lauter Lachen nicht vorlesen können, mhm. der sollte sich den zweiten Teil von meinem Trip äh, nach Frankfurt gerne angucken. Ist natürlich ziemlich comic-lastig, aber ihr werdet so ein bisschen die erste Aufnahme erleben, wo Steffen und ich nebeneinander sitzen und schon unsere Hände nicht bei uns halten können. Deswegen ist Steffen <lacht> auch die ganze Zeit Kekse <lacht> und ich halte mir die ganze Zeit den Mund zu, weil ich ihn sonst küssen müsste, <lacht> mein kleines Maultier. Naja, ähm, danke. für die da du ja auch Promotion. So ein, das ist ein Dreiteiler, ne, oder? Genau, also der dritte ist als Teil Trilogie kommt noch. Als Trilogie angelegt. Als Trilogie, ich mache das wie bei Star Wars, das Beste kommt zum Schluss. Ah, ja. Ja. Und da hast du ja auch so ein bisschen über die Skyline geguckt. Genau, und äh, ich werde jetzt gerne über die Skyline referieren, aber ich weiß, dass das nur eine plumpe Überleitung für Steffens nächstes Thema ist. Darum, <lacht> äh, Steffen, die Skyline habe ich mir echt angeguckt, aber ich meine, wäre doch toll, auch sowas bauen zu können, oder? Richtig, und zwar kann ich das jetzt tun, in oh. City Skylines. Wow, wie wow. geht denn das? Oh mein Gott, pitch es mir, Baby. <lacht> oh Gott, jetzt geht das wieder <lacht> Das ist ein tolles Spiel, was okay. ich schon mal so am Rande mitbekommen hat, dass es das jetzt gibt. Dann dachte ich halt so, äh, naja gut, sieht ein bisschen aus, wie es im City äh, ja. SimCity hat sich irgendwann bei mir zurückgelaufen. Warum sollte ich mir das jetzt angucken? Dann hat aber äh, meine liebe Podcast-Kollegin Uni das, davon so geschwärmt, mhm. dass ich mir das dann bei ihr auch nochmal angeguckt habe. Okay. Und tatsächlich äh, mir es noch am selben Abend gekauft habe. Über Steam. Warum Was ist das? jetzt so eine lange Pause? <lacht> Steam. Egal. Äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist... <lacht> <lacht> was ist das Besondere? Ähm, man kann was ist, bauen. Ja, pass auf. Aber erstmal geht es so los. Man fängt halt an, wenn man so den ganz normalen Modus startet, dass es halt ein bisschen wie bei... Ähm, na, sag schnell, City losgeht. Also das heißt... Hast du auch selber vorhin gesagt. Ja, ja. ja man fängt an und äh, baut sein eine Straße, also ein Wohngebiet drumherum oder auch andere ähm, Gebiete, also Gewerbegebiete und Industriegebiete, soweit d'accord wie äh, SimCity ähnlich. Ja? So. Ich habe das Gefühl, du vergleichst es zu viel mit SimCity. Hat es, ja, auch, tue eigen, hat es ja auch Unterschiede? Tu ich ja auch, weil ich das so. äh, SimCity ja früher gespielt habe. Hast du das gemocht, SimCity? Äh, eine Zeit lang schon, ja. Das war echt cool, oder? Man ja. konnte auch so Vulkan und sowas machen. Mhm. So, Terraforming gab es jetzt aber, äh, gibt es jetzt in der Grundversion erstmal von von äh, City Skylines gar nicht. Oh. Also das heißt, du kannst das mal nur, gut, hast verschiedene Karten, davon mhm. suchst du dir eine aus, je nachdem, ob du mehr Wald möchtest oder lieber was am Strand oder und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und da fängst du halt an und baust, fängst ja deine Stadt an <lacht> zu bauen. Das wirklich Tolle, was die Macher aber von äh, äh Skyli <lacht> <City> <lacht> Skylines <lacht> so äh, gemacht haben, ist, dass die gleich von Anfang an gesagt haben, wir lassen bei unserem Spiel direkt mal Mods zu. Also Mods zu. Äh, das heißt, äh, Also man kann rummodzen. <lacht> genau. Äh, Sowas wie im Grunde, na? Programmerweiterungen, die frei okay. programmierbar sind von anderen. Spielern Hast du mal ein Beispiel, so griffiges, damit wir Bescheid wissen. Pass haben? auf, Obacht. Ich komme ja gleich dazu. Aber jetzt zum Beispiel Ich komme auch gleich. Gibt es eine, eine Mod, die heißt äh, Fly Simulator. Das heißt, du kannst mit einem Flugzeug durch deine fertige Stadt oder durch deine Stadt, die eben gerade im Aufbau ist, durchfliegen. Eine Möglichkeit. Mhm. Oder eine First-Person-Mod, wo du dann halt durchlaufen kannst. Äh, verschiedene Mods gibt es auch, die dir mehr Einfluss zulassen. Also das heißt, du kannst zum Beispiel die, die Ampeln steuern oder die, die, die, die Verkehrsführung an und für sich. Das heißt, an welchen Kreuzungen möchte ich Ampeln haben, an welchen nicht, wo soll der Verkehr von sich aus laufen und so weiter und so fort. Dann halt auch diese äh, äh, Terraforming äh, Mod zum Beispiel. Ja, doch, ach so, da kannst du da kannst du den Boden da verändern. Kannst du, dann, mit einer Mod. kannst du dann praktisch das machen, genau, richtig. Und naja, es gibt halt verschiedene Mods, die man dann ausprobieren kann. Also wird im Endeffekt von City Skylines so eine Spielwiese geboten, wo du genau. deine Mods ausprobieren kannst eigentlich. Genau. Also du wirst halt nicht. Du wirst halt nicht gezwungen, von Anfang an zu sagen, jetzt, ha, jetzt muss ich hier auf Biegen und Brechen erstmal ein paar Häuser bauen und so weiter und so fort. Und das muss ich so langsam hochziehen. Sondern du kannst mithilfe dieser verschiedenen Mods im Grunde einsteigen, wo du möchtest. Das heißt, du okay. dir den passenden Mod, der für dich passt, sagst, okay, ich will halt einfach nur bauen, bauen, bauen. Und dazu brauche ich äh, eine Geldmod zum Beispiel, dass ich unendlich Geld habe. Weil okay. äh, dann kannst du erstmal bauen, was du willst im Grunde, ja. Oder eine Mod, die dir halt direkt alles freischaltet, was sonst nur stufenweise freigeschaltet frei werden Das ist aber würde. blöd. Ich will ja ein bisschen arbeiten für mein Geld. Ja, das kannst du ja auch machen, wenn du das willst. Ach so. aber du kannst äh, du kannst auch völlig auf die Mods verzichten oder halt dann andere Mods dir raussuchen, die dir sagen, okay, das und das, das finde ich interessant. Ja, Oder wenn du halt nicht äh, an, anfangen möchtest mit, mit äh, einer kleinen Stadt, dann kannst du dir auch sogar ganze Städte raussuchen, die äh, verschiedene Leute nachgebaut haben. Und diese dann halt weiterbauen. Was kostet mich denn, als Bürgermeister von Skylines zu sein? <lacht> ja. Ich glaube, das war um die 30 Euro, meine ich. Ist das, ist das teuer oder ist das, ist, das, ist das ein angenehmer Preis für das, was ich du Ich finde da angenehm dafür, dass dann halt so viel dazukommt, was man praktisch unendlich noch erweitern kann in dem Sinn. Hättest du das etwas auch bezahlt, wenn die Mods jetzt nicht dabei gewesen wären? Nee, glaube ich nicht. Okay, das heißt, äh, das Spiel lebt eigentlich im Endeffekt durch die mhm. Modkultur im Gegensatz genau. zu SimCity. Das wird, wird auch direkt von denen so praktisch äh, propagiert von Anfang an. Es gibt direkt einen Reiter wo man oder einen, einen bestimmten Menüpunkt, wo du von vornherein bestimmte schon drei mitgelieferte Mods einstellen kannst, die die von mhm. sich aus schon eingebaut haben. Also kannst du den Hardmod direkt starten, wenn du das willst ja. und das direkt ein bisschen schwerer haben willst. Oh. Oder du kannst äh, den, den ultraleichten Modus machen, wo du halt unendlich viel Geld hast und äh, direkt das meiste freigeschaltet ist und so weiter und so fort. Also okay. von daher sind da die Möglichkeiten gerade so, wie du dir das zutraust, wenn okay. du halt keinen Bock hast, gerade hier lange rumzuwarten und lange rumzubauen, dann baust du dir einen Mod ein und sagst, jetzt äh, beschleunige wir das Ganze mal wieder und dann kannst du es ja zurücknehmen und äh, machst ganz normal weiter. Okay. Also die die wachs das wachsende Geld, also die wachsenden Incomings und äh, auch die die wachsende oder schwindende be äh, Einwohnerzahl wird im Hintergrund trotzdem ganz normal weiter was sich von deinen Entscheidungen abhängt. Okay. Abhängig macht so. Abhängig macht. Ja. Okay, das klingt doch äh, das klingt doch gut. Ja. Es ähm. macht auch Spaß. Das heißt, äh, wer also einen interessanten Städtebausimulator hat, also ist es auch so, sagen wir so, es war ja sehr, für damalige Verhältnisse ja doch schon realistisch, was rübergebracht werden ist durch SimCity. Empfindest du das, was du da auch spielen kannst, selber als realistisch? Ja, also, es ist, das das ist simuliert? ziemlich realistisch gestaltet. Ich muss es halt natürlich, da ich es auf dem Laptop spiele, ein bisschen runter zügeln, aber das geht halt auch. Okay. Also ja, kannst auch sagen, du kannst auch auch an, an Grafikeinstellungen verschiedene Sachen einstellen, dass dass es mit deiner Rechnerperformance gleichzieht. Okay. Ja. Das klingt, das klingt echt gut. Ähm, also also ich bin jetzt im Moment noch nicht mit Age of Empires durch, aber ich hatte mir zwischendurch schon überlegt, es zu holen. Aber ich habe immer noch SimCity bei mir. Also mhm. kann es auch gut sein, dass ich erstmal SimCity durchspiele. du? SimCity ja, den, den, den letzten Teil, der dann wieder einfach unter SimCity erschienen war, den hatte ich überhaupt nicht gespielt irgendwie. Hab mich gar nicht gemacht. Nee, also ich bin ich bin wirklich bei meinem SimCity, ich glaube 2000 oder wie es hieß, mhm. oder eins, SimCity 4, da bin ich jetzt wirklich stehen geblieben und das ist für mich immer noch, aber ich kann das nachvollziehen, dass wenn man eine etwas optisch bessere Version haben würde, mhm. oder vielleicht auch eine etwas mit einem anderen Prinzip. Ich glaube, das ist bei Skylines gar nicht so schlecht aufgehoben. Mhm. Richtig. Äh, Steffen, ich würde vorschlagen. Ich sehe schon, dass die Zeit ja schon etwas voranschreitet. Sollen mhm. wir vielleicht äh, die nächste Netflix-Serie aufs nächste Mal verlegen und kommen dann direkt? Gerne zu ja. Gut, dann können wir doch jetzt äh, dann sozusagen zu dem Ersatz für deine Disney-Serie der Woche gehen, denn du hast diesmal <lacht> etwas anderes dabei. Ja, äh, ich habe mir diesmal einen Film rausgesucht, mhm. äh, dazu aber noch einen kleinen Schlenker zur, zu der äh, Ausgabe letztes Mal, war das in der letzten yeah. Ausgabe? Nee, das war die, wo wir die Wette abgeschlossen haben. Genau, mit Bonkers. Also da war die das das davor. Ja. Genau, richtig, mhm. und da hatten wir es ja von bongas beide, genau. witzigerweise. Und da habe ich ja schon erwähnt, dass bongas mich sehr an einen Film erinnert hatte. Genau, und genau diesen Film wollte ich jetzt halt dann heute nochmal ein bisschen näher besprechen, und zwar... Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Okay. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten, weil er das mhm. schafft, was äh, danach und davor irgendwie kein Film so geschafft hat. Und was zwar denn? und zwar äh, reale Menschen mit Cartoon-Figuren zu kombinieren. Okay. Jetzt kann man natürlich sagen, das müsste ja heutzutage viel besser funktionieren und so weiter und so fort. Und es gab ja auch einen viel später noch einen äh, recht erfolgreichen Ansatz mit Space Jam. Yeah. Ja, der war auch sehr gut, aber äh, hat für mich trotzdem nicht das Flair und und, und und das Gefühl vermittelt von falsches Spiel mit Roger Rabbit. Ich muss dazu sagen, falsches Spiel mit Roger Rabbit spielt auch in einer Zeit äh, im Jahre 1947 ungefähr, also Nachkriegszeit. Ja. Ähm, als in Hollywood äh, ja, viele Studios aufgeblüht sind und so weiter und so fort. Und neben Hollywood liegt ein gewisses äh, eine gewisse weitere kleine Stadt, die heißt Toontown. Okay. Diese Toontown gehört einem Privatmann. Äh, das war, glaube ich, Marvin Acme damals, genau. Mhm. Und äh, der hatte praktisch diese ganzen Cartoon-Figuren irgendwie unter seiner ja, unter seinem, unter seinem Deckmantel quasi, wie genau, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie, wie das erklärt wurde. Jedenfalls haben in diesem Toontown alle möglichen äh, Cartoon-Figuren, die man sich so zu der, oder die man zu dieser Zeit rechnet, äh, existiert. Also das okay. heißt, jede Menge Disney-Figuren natürlich, ähm, aber auch Bugs Bunny und Co., die Looney Tunes. Und viele mehr, Betty Boop zum Beispiel, oder äh, was waren dann noch damals so? Wo Woodpecker, meine ich, hat auch mal ja. auftreten. Ne? Ja. Also so die ganzen klassischen Figuren eigentlich. Von Disney natürlich auch die bekannten Mickey und. Mouse, Donald Duck und so weiter und so fort. Und, und natürlich Goofy. Natürlich. Und äh, natürlich hat man für diesen Film eine weitere Figur entwickelt, die dann hieß Roger Rabbit. Mhm. Das war ja auch der Titelheld. Und äh, der spielte halt auch zu dieser Zeit. Und mit dem wird halt, wie der Name schon sagt, ein ziemlich falsches Spiel gespielt. Nämlich so. wird ihm ein Mord angehängt. Und äh, diesen Mord aufklären soll ein gewisser Eddie Valiant. Mhm. Äh, Eddie Valiant war vorher äh, Polizist. Okay. Äh, auch gemeinsam mit seinem Bruder haben sie in Toontown damals schon Fälle gelöst, bis sie sich äh, selbstständig gemacht haben als äh, Privatdetektive. Okay. Und äh, bis eines Tages, und das war auch alles ziemlich lustig, und die hatten ihren Spaß da und so weiter und so fort, bis eines Tages äh, Eddys Bruder Teddy von einem Thun getötet wurde. Eddie und Teddy. Eddie und Teddy. Okay, alles klar. Und, das kann äh, ich mich daran erinnern, ja. Und ähm, diesen Thun hat äh, Eddie Valiant nie erwischt. Aber seitdem hat er mehr oder weniger mit Toontown abgeschlossen. Und dieser Typ, ne? Also ich will jetzt nichts verraten, aber das, der Typ, der... um war das ist schon eine richtig böse Person gewesen. Ne? Ich habe irgendwie im Gefühl. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Aber es ist eine richtig böse Sau. Ja. Und, ähm, Nun kommt halt, äh Eddie Valiant mehr oder weniger äh, mit diesem Mordfall in Verbindung, der da... haben, ah, wen haben sie ja denn da am Anfang... Äh ermordet. Du schon den äh, den Marvin Eggme, ne? Oder? Ich nee, das genau, ist am Anfang war es jemand anders. Ich äh, glaube ja, ja. Ja, genau. Aber wie gesagt, äh, Roger Rabbit, ich weiß gar nicht mehr genau, wer am Anfang ermordet wurde. Verdammt, ich muss den Film mal wieder Mach doch weiter, ich guck gerade. Ja. Jedenfalls äh, wird dieser äh, Mordfall in Verbindung mit äh, Roger Rabbit gebracht. Der beteuert natürlich seine Unschuld und Eddie Valiant wird jetzt mehr oder weniger mit hineingezogen und äh, hat eigentlich überhaupt keine Lust, aber wird jetzt so mehr oder weniger zum Beschützer von Roger Rabbit. Ja. Und gemeinsam erleben sie halt in der echten Welt als auch in Toontown äh, so gewisse Abenteuer. Fand ich immer sehr schön, dass sie ähm, praktisch äh, so eine Brücke hatten zwischen Toontown und der echten Welt. Das war im Grunde so ein langer Tunnel, und mhm. wenn du da durchgefahren bist, dann hat sich die echte Welt so langsam verwandelt in, in eine Thun-Welt. Ja, ich und mich. Und scheint auf einmal die Sonne plötzlich und, ja. Also <lacht> Hättest du auch gerne, oder? Ja, hätte ich Spaß dran. Dachte ich mir. Ja. Das, ja. Ja, es das war gut, übrigens ich, Marvin Acme, richtig. Tatsächlich, das erste Opfer Marvin mhm. Acme gewesen? Ja. ja. Ja gut, es ging ja damit los, dass er ja praktisch auch äh, irgendwelche... Äh, irgendwelche Fotos schießen. Ach ja, genau, so fängt es an. Er sollte ja irgendwelche Fotos schießen, die wiederum äh, Marvin Eckme in Verbindung mit Roger Rabbit's Frau Jessica Rabbit bringen. Und die mhm. äh, dann praktisch äh, Roger Rabbit zeigen und daraufhin passiert der Mord und deswegen wird dann Roger Rabbit äh, praktisch äh, der Hauptverdächtige. Genau, so rum war das. Mhm. Ja, und äh, ihnen dicht auf den Fersen ist ein gewisser äh, Doom, richter ja. Doom, mhm und der hat äh, um sich herum die Wiesel geschat. also auch so so private Schnüffler im Grunde und äh, ja die jagen halt gemeinsam nun Roger Rabbit und äh, wie gesagt Eddie Valiant weiß immer nicht so genau soll er ihm jetzt glauben oder beschützt er ihn lieber er entscheidet sich dann aber immer im Zweifel dafür ihn zu beschützen äh, also Roger Rabbit jetzt und äh, mhm. ja das ist so im Grunde der Stoff aus dem der Film besteht. Aus sind. Das sind sind. sowieso bei dem Film. Äh, ich finde halt das, das Bizarre daran, dass so ein klassisches Crime-Noir-Setting im Grunde genommen wird und mit einer so bizarren Welt wie Saturn Toontown vermischt wird. Ja, das stimmt. Auf der einen Seite das, das, das richtige Dunkle und äh, so die dunklen Machenschaften von Hollywood auf der anderen Seite hast du halt diese fröhlichen Toons, die eigentlich nur ihren Spaß haben wollen und denen echt kein Wäscherchen drüben kann, außer dem einen Tun, ne, dem Bösen und äh, ja, das ist halt äh, eine so geniale Kombination den Film gucke ich mir immer wieder gerne an kann ich ich kann ich kann mich halt an die Story jetzt wo du sie erzählst natürlich nicht mehr so gut erinnern, aber wir bleiben halt so einzelne Bruchstücke, die ich weil das ja ein äh, Film ist, den ich äh, auch in meiner äh, frühen Kindheit gesehen habe. Ähm, bleiben mir auf jeden Fall äh, so Sachen wie Roger Rabbit natürlich selber im Kopf, diese überdrehtheit dieses Hasen. Mhm. Ähm, mir bleibt die Szene im Kopf, wo glaube ich Donald Duck Klavier spielt, oh, einmal ja. zwischendrin. Sehr ist mir sehr im Kopf geblieben. Ich glaube auch mit Mickey Maus, ne, im Hintergrund, nee, bei den, bei, äh, mit mit Daffy Duck? Mit Daffy Duck, genau die beiden Ducks. Die genau. beiden sind auch Enten, sehr interessant. Äh, sich praktisch. Ja? Genau und ähm, das, was du jetzt davon erzählt hast, ist mir der Detektiv wieder eingefallen. Der ist ja im Endeffekt schon für, für von den Polizisten, der nachher mit Bonkers arbeitet, so ein bisschen die Vorlage, oder? Nur ein bisschen ja, dicker. Ja klar, ja, ja. Das Kommt mir so vor. Das ist natürlich Hat man, hat man ja damals in der Folge, dass also das äh, praktisch. Bonkers im Grunde eine Roger Rabbit zeichentrickserie werden sollte ursprünglich. Ja, genau. Also waren gesagt, die ja. Charaktere schon ziemlich nah an den dran. Und äh, natürlich äh, Jessica Rabbit, die erste Frau, die einem aufgefallen ist an ja. solchen Filmen. Ja. War schon, also sah auch, äh, hat einen Charme gehabt auf jeden Fall, muss man echt sagen. Also äh, die, die, Sachen, die mir ein, Eine der der geilsten Szenen, die mir auch schon damals im Kopf geblieben war, äh, Eddie Wellion sitzt in diesem Nachtclub, in dem Jessica Rabbit auftritt. Dieser Nachtclub gehört ja auch Marvin Agmi. Ne? Mm. Ist von Agmi ein Knüller. So geil. <lacht> und äh, den müssen wir uns mal gemeinsam angucken, den Film. Gerne, das, gerne. Äh, und Eddie Valjean sitzt da und Jessica Rabbit kommt raus singend und tanzend. Also so naja, eher so burlesque mäßig. Ne? Mm. Und, äh, und allen Männern fällt halt der Kinnladen runter, logischerweise. Ja, bang. Sucht euch, wer jetzt nicht weiß, wie Jessica Rabbit aussieht, sucht euch mal ein Bild. Und, äh, und, und Eddie Wellion so, also Betty Boop steht neben ihm, verkauft in diesem Club äh, Zigarren, Zigaretten. Ja, ja. ja? Und Betty äh, Wellian so, und die ist verheiratet mit Roger Rabbit und Betty Boop, ja, hat die ein Glück. <lacht> <lacht> Muss man sich mal vorstellen, weil so Roger Rabbit ist jetzt nicht die schönste Hase unter der Sonne. Ja. Ähm, aber äh, ich finde es interessant, wie viel Trickfilmfiguren auch drin sind, weil bei Betty Boop klingelt bei mir natürlich direkt äh, bei mir die Glocke, weil my, meine Freundin ist äh, die lebende Betty Boop, die, läuft, mhm. die liebt diese Figur ab, abgöttisch und ich finde genau in dieser Zeit... Äh, wo Betty Boop und also ne, die ist auch so eine Reminiszenz kann man ja sagen, mhm. so ein bisschen äh, Huldigung auch an diese an diese alten Trickfilme und sowas, dass sie mhm. alle mal zusammengefasst sind. Ist wie ein großes Klassentreffen. Ich glaube in so einer großen haben ja. so viele verschiedene Trickfilmfiguren aus also so ja. vielen verschiedenen Sachen gab es glaube ich danach auch. vor allem, dass oder? du dass du mal also zumindest in einem Film oder überhaupt so medial ja. präsentiert Bugs Bunny und Mickey Mouse in einer Szene hast oder Daffy Duck und Donald Duck das gibt so halt nicht wieder. Also nicht wirklich. Ja. Es gab damals ja. noch noch eine gewisse Anlehnung. Ähnlich war dann noch diese Sache mit den äh, äh, Drogen damals. Diese Toonstars gegen Drogen oder wie das Ding hieß. Mhm. War auch irgendwann Ende der 80er, meine ich. Okay. Mhm. Äh, da hat man dann damals gerade bekannte Figuren genommen und die gemeinsam in, in, in einem kurzen Film auftreten lassen. Mhm. Aber es hatte so nie die Schlagkraft natürlich wie dieser Film. Ja, und da gab es ja seit Jahren oder Jahrzehnten im Grunde ja schon äh, immer wieder mal Gerüchte, dass es neu verfilmt wird, äh, oder nee, nicht neu verfilmt, sondern fortgesetzt, aber äh, ganz ehrlich, mittlerweile möchte ich das nicht mehr, weil äh, Bob Hoskins ist nun leider vor ein paar Jahren verstorben, mhm. der Darsteller von Eddie Valiant, und äh, der hat das so sensationell rübergebracht, so. Also, ich möchte es eigentlich mit keinem anderen sehen. Natürlich würde ich ganz gerne nochmal Roger Rabbit äh, in irgendeiner Form sehen, aber ja, ich weiß nicht, ob das, ob das ähnlich eh vergleichbar wäre. Ich glaube, die Liebe und das Herzstück wäre da nicht mehr drin, weil das hat man dem Film echt angemerkt, dass da Liebe zu diesen Comicfiguren da war und zu diesen Cartoonfiguren ist immer die Frage, ob neue Verfilmungen sowas transportieren können. Das mhm. ist natürlich sehr schwierig. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn man sagt, bestimmte Darsteller assoziiert kann man auch nur dort sehen. Mhm. Ne? Ich bin da aber immer was variabler. Natürlich, also ich sag mal so, wenn es in die Hose geht, dann geht es wirklich in die Hose und da nenne ich dann einfach gerne das Beispiel mhm. ähm, Turtles. Mhm. Und äh, das nenne ich auch nur, weil ich ihn mir nicht angeguckt habe und jetzt einfach die vorgefertigte Meinung habe, aber ich habe Transformers gesehen und naja, also mit den alten Transformers kann man es nicht vergleichen. Ja. Ich sag mal so, ich bin, ich nehme jetzt den vierten Teil für mich in Anspruch. Den fand ich mega scheiße. Mhm. Aber bei Transformers, äh, so die Teile davor, die sind vom Humor für mich, brechen mich noch ein bisschen an, weil sie noch ein bisschen lustig dabei. Ähm, aber viele Sachen schaffen es halt einfach nicht, diesen alten Charme rüberzubringen. Ich finde, das hat noch nicht immer was mit den Schauspielern zu tun, aber manchmal ist so ein Gesicht so prägend wie auch hier, Ne, es wäre auch komisch, wenn Roger Rabbit auf einmal durch einen anderen Synchronsprecher mhm. aus den Deutschen, also das kann ich nachvollziehen. Ne? Mhm. Das, ich meine, man kann es probieren, das Einzige, was passieren kann, es gehen viele Leute rein, es wird trotzdem scheiße gefunden. Ich meine, Stichwort Jurassic World. Mhm. <lacht> Aber ich will jetzt auch nicht vertiefen. Gut. Heben wir uns für ein anderes Mal auf. So. Ja, regen wir uns für ein anderes Mal auf. Für Star Wars. <lacht> <lacht> so. Yeah. Damit wären wir eigentlich so quasi durch, meine mhm. ich. Was kommt denn am Ende immer noch? Unsere Podcast-Empfehlungen. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Da darf der Basti oder soll ich heute wieder mal anfangen? Mir egal, du bist der Chef. Warum haben wir uns... Ich bin der Chef. Oh. Uh. Wie haben wir uns denn am Anfang genannt? Äh, Kapp und Kappa? Nein. <lacht> ich habe dich, glaube ich, Hase genannt und du mich... Maultier. Maultier. Ja. Deswegen komme ich äh, mit meiner Podcast-Empfehlung zur Esel-und-Teddy-Show. Überraschung. <lacht> Die irgendwo ganz in deiner Nähe, glaube ich, sogar aufgezeichnet wird. Okay, Köln. Ja, so Bonn, mehr, eher so, glaube ich. Ich habe sie, hab sie noch, muss ich zugeben, noch nie gehört, aber ich habe davon schon mal über die, äh, diesen anderen Podcast, den wir jetzt letztes Mal schon zu so sehr genervt haben, äh, gehört, dass es diese Sendung gibt. Aber erzähl mal, worum geht es bei der Esel und Teddy Show? Das kann man halt nie so genau sagen. <lacht> <lacht> es geht halt um Esel und Teddy. Ja. Und die lassen sich in jeder äh, Folge irgendwas Neues einfallen. Also die machen ganz gern mal irgendwelche Challenges, fordern sich gegenseitig heraus. Mhm. Oder sie machen irgendwas völlig Abstruses, womit jetzt keiner gerechnet hat. Deswegen okay. variiert die äh, Folge auch ganz gerne mal von fünf Minuten oder zwei Minuten, wenn sie gerade keine Lust haben oder keine Zeit, auf okay. von mir aus auch mal eine Stunde. Ja? Also das ist schon äh, sehr variabel, das Ganze. Mhm. Und sie so haben sich die beiden zum Beispiel an einer jüngeren Folge ähm, ihre allerersten Bestellungen von Amazon gegenseitig vorgelesen okay. haben sich dann gegenseitig Punkte verteilt, haben diese dann wiederum äh, äh, äh, addiert. Ausgerechnet. Addiert, addiert mit den äh, Punkten, die die Artikel zum Beispiel bei Amazon selbst noch bekommen haben von den mhm. Usern und haben dann praktisch den denjenigen gekürt, der die meisten Punkte hatte so zum Beispiel. Oder sie okay. haben äh, letztes Jahr, als die Fußballweltmeisterschaft war, haben sie mal kurz aufs Videoformat umgeschwenkt und haben eine Zeit lang äh, praktisch die, die die ganzen Spiele gegen Deutschland mit so kleinen äh, Roboter-Wanzen äh, oder sowas. Ja. Also selbst die sich selbst steuern, mehr oder weniger. Roboterwanzen nachgestellt. Na? Das ist total okay, krass. Witzig gewesen. Also ein sehr unterhaltsamer Podcast, der äh, wirklich jede Folge eine kleine Überraschung bietet und äh, von daher sehr empfehlenswert ist. Dann gehe ich jetzt schon mal direkt in mein Podcatcher, weil das klingt echt gut. Sowas, ja. sowas mag ich ja, wenn es immer was Neues bringt. Okay. Ein Hörer ähm, mehr. Wenn ich schon gerade mein Podcatcher schaue, Esel und Teddy Show, merkt euch, werden wir natürlich auch noch mal extra empfehlen. Wir versuchen uns jetzt auch mal ranzuhalten, dass wir jetzt auch die Sachen über Facebook und Twitter noch mal extra empfehlen, ja. damit die Leute auch wissen, hört ja sonst keiner hier den Scheiß, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> ähm, und zwar ähm, habe ich dann noch abschließend als letztes eine Podcast-Empfehlung, die ich gerade noch mal überlegen muss. Ne, jetzt weiß ich hier wieder. <lacht> <lacht> und zwar haben wir jetzt bis zum Schluss, wir haben ja zum Schluss über einen Kinofilm gesprochen, nämlich äh, Falsches Spiel mit Robert, äh, Roger Rabbit und ähm, ja, ich habe auch einen Film Podcast äh, zu empfehlen und das ist der im ähm, Filmbereich glaube ich sehr bekannte, allseits beliebte Nerd Talk Podcast. Es ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Es sind zwei Menschen, ich kann da gerade den Namen nicht sagen, ich bin da so gut im Namen merken, die Herrschaften tut es mir leid, aber sind sehr lustig. Also es ist eins einfach auf jeden mit Fall, Esel und Teddy. <lacht> einfach, es sind einfach Esel und Teddy als Filmwissenschaftler verkleidet. <lacht> Nein, ich sagte, ich hatte es einfacher mit Esel und Teddy. Das stimmt allerdings. Bei Nerd Talk ist es leider das Format, heißt nicht so wie die wie die Leute. Und äh, das Schöne ist eigentlich, dass es einer ist so ein bisschen Filmwissenschaftler. Das heißt, sie haben auch mal so Extended-Folgen, wo sie ein bisschen über filmwissenschaftliche Dinge sprechen. Aber letztlich geht es eigentlich immer darum, dass sie in vielen Filmen drin waren und über viele Filme sprechen und auch jede Folge sowas haben wie ähm, Wer kann, mehr, wer kann besser die Besucherzahlen für den Film, den sie überlegt haben, tippen und sowas. Und mhm. die Filmempfehlungen, die da drin sind, sind immer super und ich höre den beiden richtig gerne zu. Für mich ist es ja immer wichtig, ich bin so der Podcast-Hörer, um auch mal zu sagen, wie wir Podcasts so empfinden. Ich bin so der Podcast-Hörer, wenn mich die Stimmen nicht ansprechen, mhm. dann bin ich auch ganz schnell weg. Deswegen höre ich zum mhm. Beispiel bei unseren Podcast nie an, <lacht> weil ich ja drin rede. <lacht> nee, ähm, Gerade ohne Scheiß, mal die Kurve bekommen jetzt hier. Gar die Kurve bekommen. Nee, also ohne Scheiß, ähm, die haben, Ich finde die Stimmen sehr angenehm und Gar auch die Dynamik oben, ja. miteinander sehr gut. Also wenn es um Filme geht, kommt man um diesen Podcast eigentlich auch nicht drum herum. Und die haben jetzt auch in der nächsten Woche oder diese Woche ihre 400. Folge und mhm. 400 Folgen jede Woche muss man auch erstmal auf die Beine kriegen. Das sind jede ja 8 Jahre oder sowas. Ja. Ist mhm. amtlich. Ne? Mhm. Also meine Empfehlung, der Nerd Talk. Sehr gut. Ja, ja da haben wir doch einen. Schönes Potpourri. <lacht> ja, Steffen, das Schlimme ist, nach so einer Podcast-Aufnahme hört hier die Arbeit auch nicht auf. ne? Nee. Nee. Nee. nee. nee. Ja, aber ich guck mal, dass wir dann halt diese Episode jetzt dann noch relativ schnell äh, veröffentlicht bekommen. Weil wir ja leider notgedrungenermaßen etwas später aufnehmen mussten. Und warum, das erfahre ich jetzt gleich nach der Outro-Melodie. Bis dahin sagen mhm. wir, oh, bis in einem Monat, Tschüss. Oder, Oder hast du noch was zu ergänzen? Nö, ich wollte nur Tschüss sagen. Ich habe meine Winkerhand schon hochgehoben. Die ganze so Podcast, Leute. Die, die, die, die Queen Hand. Die, ich, meine hat ein bisschen also, mehr Schüttelfaktor. Macht's gut. Tschüss. tschüss. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com. Die 13. Etage oder auf Twitter. At die 13. Etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die 13. Etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richetzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht. So, das sind wir wieder. Schön, dass ihr noch durchgehalten habt nach der Automusik. Mhm. Jetzt kommt ein Mini-Hörspiel. Und ich oder wir erklären in diesem Hörspiel, wie es dazu kam, dass wir leider diese Folge etwas später aufnehmen mussten. Schluchz, Schluchz. Ich beginne als Erzähler. Moment. <lacht> Erzählerstimme. Einmal im Monat reservieren Basti und Steffen die 13. Etage, hör auf zu lachen, eines nicht <lacht> näher bekannten, benannten Hotels, um ihren Podcast dort aufzuzeichnen. Dazu vereinbaren sie vorher immer einen Aufnahmetermin. Es sollte sich allerdings herausstellen, dass dies in den Sommermonaten etwas komplizierter werden könnte. So in etwa lief die Kommunikation der beiden ab. Hey Steffen, hast du Bock auf Podcast? Nee, hab Angst, dass mein Schweiß mein Aufnahmegerät flutet. Achso, einige Zeit später gab es einen erneuten Versuch. Ich habe vergessen, dass ich der Erzähler bin. Ja, das ist geil. <lacht> Hey, Basti, habe mein Aufnahmegerät jetzt wasserdicht eingepackt? Bock auf Podcast? Oh, nee, du, boah, ich verlasse meinen Kühlschrank auch total ungern, muss ich echt sagen. Zwischendurch zeichneten sich jedoch wieder erträglichere Tage ab. Hey, hey Bock, Bock auf, auf Podcast? Podcast? Also nahm Basti wie bereits zuvor Kontakt zu dem Hotel auf. Äh, ja, guten Tag, Rechelsagen mein Name. Ähm, ich möchte gerne wieder die 13. Etage für unseren Podcast reservieren. Wäre das möglich? Das ist Hello? leider gerade vollkommen unmöglich, Herr Rieshaken. Wir wurden letzte Nacht überfallen. Warum ist denn Steffen wieder am Telefon? Mach. Manch, jetzt hast du die ganze Szene kaputt gemacht. Äh, Entschuldigung. Och, Nochmal. Ja Entschuldigung. Entschuldigung. Guten Tag! Willst du die Stimme nicht ein bisschen verstellen? Guten Tag! Mein Name ist Rieselzagen. Ich möchte gerne wieder die 13. Etage für den Podcast reservieren. Ist das, ist das möglich? Das ist leider gerade vollkommen unmöglich, Herr Riecheltag. Wir wurden letzte Nacht überfallen. <lacht> oh, das ist ja furchtbar, Jan-Delay. Das ist so scheiße, ey. Äh, Entschuldigung, natürlich nur übertragen. <lacht> <lacht> Das ist albern. <lacht> Entschuldigung. Ach, du bist dran, glaube ich. <lacht> Entschuldigung, natürlich dumm übertragen. <lacht> Letzte Nacht hat uns eine Heavy-Metal-Band, wenn sie sich auf der Durchraus befand, <lacht> komplett ausgebucht. Sie haben alle Zimmer für sich, ihre Crew und einige Grubis belegt. Wir sind untröstlich, aber das betrifft leider auch ihre 13. Etage. <lacht> ah, schade, aber das lässt sich dann auch nicht ändern, Elefant aus der Badewanne von Lorio. Hör jetzt auf. <lacht> Entschuldigung. So. Scheiße, das war echt scheiße. Kacke. Was machen wir jetzt? Einige Tage später versucht Basti erneut sein Glück. Ja, sagen schönen guten Tag. Ich wollte einfach nochmal nachfragen wegen der 13. Etage. <lacht> ähm, sind die Rocker denn nun wieder ausgezogen? Ausgezogen waren sie so ständig, als sie doch hier waren, Herr Riechelzagen. <lacht> ich kann ihnen was erzählen. Die haben hier alles zugemüllt, zerstört und was übrig geblieben ist, voll vollgekleckert. Diese Vandalen, von wegen, dass diese Metal-Musiker nur so tun, als wären sie wilde. Sie sind es! Sie sind es! Wie auch immer, wir müssen die Schäne hier nun erst einmal beseitigen. Wir melden uns, wenn ihre 13. Etage wieder bezugsfertig zur Verfügung steht. Äh, okay. Ähm, äh, Dankeschön. Einige Tage gingen ins Land, bis Basti... Bis bald, Basti, das Telefon klingelt. Äh, sagen? Ja, Herr Richelzhagen, hier, Ulrich vom Hotel. Beep. Ich wollte nur mitteilen, dass die 13. Etage nun wieder zur Von Verfügung Hotel. steht. Aber ich bin fertig. Fertig mit diesem Laden. Was mich dies. Rand. <lacht> Scheiße, ich habe ja den wunderschönsten Text geschrieben, der lässt mich einfach nicht vorlesen. Ja, Was mich diese Bände an emotionaler Kraft, menschlichem Verständnis und Überwindung gekostet hat. Ich habe die Hölle gesehen und gerochen. Mindestens so heiß wie in der Hölle war es die letzten Tage ja auch. Das gepaart mit dem Geruch prünftiger Paarrufe an reinster Zerstörungswut war selbst mehr zu viel. Sie zu informieren, ist sozusagen meine letzte Amtshandlung. Mein Nachfolger wird sich freuen, Sie in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Ich verabschiede mich. Äh, äh, äh okay. Hallo? Hallo? So, schön. Steffen und Basti in die 13. Etage zurück. Und sie roch auch nur noch ganz wenig nach Hölle. Ja! Das war's. Sehr schön, Steffen. So, und sehr, das nächste Mal sehr probieren sehr wir schön. das Ganze nochmal, ohne dass du hier. Du hättest ja den Text ja auch vorher mal durchlesen können. Hab ich doch. Ja. Ich wusste nicht, dass ich, ich an die Later weiß. Ja Dann bin ich immer da. mich auf mein Method Acting konzentrieren. <lacht> Method Acting, indem du die Nase zuhältst. <lacht> Pst, berate ich meine Tricks. Sonst hätten wir auf jeden weiterhin als Steffen verstehen. auch noch Hast du sehr gut gemacht, Steffen. Hast du sehr fein gemacht. Einmal mit Profis. Ich gehe dann jetzt mal sauber machen. Ne? Ja. Bis nächste Mal. Ciao. Macht's gut.